Oh, hi und willkommen mein name ist an die und ich war, sorry, zurück zu let's play Kingdom Hearts 3 ja in der letzten folge haben wir das reich der dunkelheit besucht mit also besucht mit rico und könig mickey und ja wir haben die arena aus abgeschlossen und wir haben ein neues ziel wir können theoretisch zu äh, okay nachdem die aufbrechen ausgewählt hast willst du im auf der Karte ist so ein Reiseziel auf der Karte aus, und so also, irgendwo einen Weg. Marke, also okay, ähm, ich würde aber sagen, bevor wir in die nächste Welt gehen, was Twilight Town ist, gehen wir erst einmal noch mal zum Olymp und zwar hier, ein. weil ich bin mal auf Screen dahin zurückgegangen und habe noch ein paar Truhen gesucht, die mir gefehlt haben. Ich weiß nicht, wie viel mir gefehlt haben. Ich glaube, sechs Stück oder so, aber ich habe drei Truhen gefunden und die holen wir uns. Ähm, zwei von den Truhen, die ich gefunden habe, habe ich schon geöffnet. Eine nicht. Und ja, gespannt, was denn eine drin ist, weil eine ist eine große Truhe und ja, man auch ja immer zeigen, wie sich die Arena, also der Olymp, nicht mehr die Arena, ganze olymp hier ein bisschen verändert hat seit wir letztes mal da waren was im vorletzten part war ne? und ja erst einmal geben wir hier runter und zwar genau so da erinnert ihr euch da auch noch so macht man das ding kaputt so die tour habe ich noch nicht geöffnet also was ist da drin halt? Elixier, oh. ich ein bisschen mehr erwartet. Gut, okay. Das eine Truhe, die ich gefunden habe, und ich weiß nicht, wie viel mir wie gesagt fehlen, aber ignoriert die Gegner mal. Die nächste Truhe befindet sich. Äh. Warte mal. Das ist mal nachdenken, das war eine truhe noch ist, aber oh, ich habe schon wieder vergessen, äh, ist nicht gut, ach <lacht> oh man, sah ich überhaupt Dings hier an, 0 EP, nee, habe ich wieder aus, ich habe nicht hab meinen Fortschritt gespeichert hier, als hier gesucht habe, ich glaube, profi brauchen nur noch 10 Erfahrungspunkte oder so, ne? ja, dann Level ab, ja, sehr gut das ja vergessen wo die dritte truhe ist nein ich habe es nicht vergessen nicht ist mir wieder eingefallen gut und zwar nicht hier im Reich der götter wie sich dieser ort hier schimpft sondern bei den klippen sorge wir kommen noch heute nach Twilight Town nur müssen wir auch hier mal abchecken, ne? Die Truhen sind ganz schön schwer zu finden, habe ich gemerkt, also nicht so einfach hier. Also, mich hat's nicht überrascht, dass ich so viele Dinge hier verpasst habe. Also, das ist schon extrem. Vor allem die Welten, die sind ja auch riesig, ne? Die sind riesig. Also Ja nicht sehr überrascht, oh, ich bin so müde, ich habe kaum geschlafen, deswegen laber ich ja gerade voll in Mist zusammen. Aber für Kingdom Hearts 3 da kann man einfach nicht zu müde sein. Also muss ich heute aufnehmen. Du neugierig schon gekämpft. nur mal neues Schussmittel ausprobieren. ich kann es ja einfach so wechseln mitten im Kampf. Ah, cool. ja, man hat ja irgendwie kann irgendwie abwehren, ne? Den Schaden muss ich halt irgendwie absorbieren oder irgendwie sowas. Also die dinger ersetzen mehr oder weniger die formen sage ich mal ich sag gefühl ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo Aber irgendwo an so eine klippe war die truhe ne? also twilight town hat ja irgendwie kampfstufe 10 also ich vielleicht mich ein bisschen vorbereiten oder bei einer fahrung ehrlich teamfeuer okay und maximum fp ja. ich hier oder irgendwo da guck mal. Da ist ein FP Plus drin gewesen so, ich glaube vom Rest aus gehen wir einfach runter oh das ist so cool macht so einfach ich habe noch einen komischen ort irgendwie gefunden aber da war irgendwie nichts also ja und ich komme ich da wieder hin äh, ich glaube hier war irgendwo ne? da ich da an cool, dieses mickey mit dem an. man könnte meinen hier wäre irgendwo was aber irgendwie ist ja nichts die ist eine kiste aber irgendwie war es das so, letzte truhe die ich gefunden habe ist da okay. ein kraft auf dem fall soll ich mal nachgucken ähm, was gibt mir dat? das gibt mir mehr angriffskraft aber nur zwei fp ich glaube ich brauche nicht so viel fp im moment also wir mal. Ja. was ist team ein Teamfeuer. Wir sehen zusammen mit Donald Gegner mit Flammen Combo Abschluss neben neben Donald. Okay. Warum nicht? Wir meinen, irgendjemand kann den Fertigkeitsring hier ausrüsten, ne? Ah. Okay. Wir so, können jetzt auch hier nachgucken. Ich glaube, ja, drei fehlen noch. Keine Ahnung, wo die sein könnten. Ich habe alles abgesucht, aber also alles, die, Thun, die ich gefunden habe. Also, ja, jetzt gehen wir nur noch kurz zu was anderem, was ich gefunden habe, und dann geht es auf zur nächsten Welt. Nee. Nach der Idee, ja, das ist eine gute Idee. Habt ihr gesagt, gut. Sehr schön. Ja, guck mal, an, wie Theben jetzt aussieht. War ich sehr überrascht. Aber das habe ich auch irgendwie so angesprochen. dann wäre ein bisschen merkwürdig, wenn ja nur alles von Brennen wäre und so, ne? Na, guck mal naja ja. Ist cool. Ja sozusagen die ganze Stadt hier. Sehr cool. dass ja, lass mich mal hier beim Shop nach, wir haben auch schon lange nicht mehr nachgeguckt, ne? Wir haben neue Ware reingekommen. verstärkung Wenn du in der Schmiede findest, kannst du Schmiedematerialien durch dazu benutzen, deinen schlüsselwerter zu verstärken. Also ihre Wert für Angriff und Magie, zu neue Fertigkeiten, falls scheint geil nicht nach bestimmten geistern vor größeren problem sind das neue item zum spielen freigeschaltet freund später freuen tropfen das war's so. schild das spiel hat übrigens schon wieder abgedatet. also irgendwie jeden tag oder so kam update oder irgendwie so das fand ich ein bisschen komisch so Königsanläger. Warum nicht? Hm. Okay, ich hoffe, ich krieg da irgendwas wieder zurück, ne. Da kaufen. Kampfhammer schild Was ein jetziges? Dein jetzige Klamotte Donald. 34. Was eine Rüstung oder so nehme ich mal an. Ich weiß, wir erst kaufen können, ey. Das ist ein Kraftring, den wir gerade gefunden haben. gürtel Mach mal. Genau. Weiß, was Karte. Okay. Na ja, so wie du... Der müsste da eigentlich besser sein, ne? er sogar Fähigkeiten oder sowas. So, da machen wir mal kurz den hier bereichswechsel und dann geben wir ich glaube bei hier Riesenblitze! die vater um sich gespitzt hat ließ meine blitz magie wie ehemalige Fünkchen aussehen wir können doch gar keine blitz magie oder eigentlich so ich habe dann auch irgendwas gefunden und ja das war merkwürdig wow ja diese dinge habe ich auch mal auf Screen gefunden oh, goldene herkules figur genau die richtige größe zum werfen das bedeuten ja ich habe natürlich nicht gespeichert als ich die ganzen drohen eingesammelt habe deswegen kann ich ein halt hier noch mal einsammeln und ja das mir mal ganz kurz hier speichern ja ich habe nur einmal möchte der Götter gespeichert aber habe ich mir gedacht komm machst du einmal und dann tust du noch mal hier laden wird die Zuschauer das auch alles sehen so ich habe das hier gefunden und ich habe das Ding auch schon mal angesprochen aber ich habe noch nicht genau geguckt was wir machen müssen ich habe es direkt beendet und zwar hier ist ein kleines Minispiel. Okay. Minispiel. Ich muss äh, Pudding. Hier. Ja, treffen. Mein ich langsam. wenn ich ihn so langsam waren okay die pfeile die tun mich automatisch ein lenken gut nein und die andere richtung gehen da waren viel sachen und so Sieht man jetzt erstmal wie groß diese Welten sind. Weil es die gleiche Musik hier im Birth by Sleep, wenn man hier diese Rennen macht und so. Zeit um. Was gut. kirsche eine Sauerkirsche halten, geil. Das gut, ich weiß nicht. Wir haben es aber mal gemacht, ne? Also gut, jetzt können wir auch mal weitergehen. Ich will mal sehen, in der nächsten Welt abgeht. Warten ja natürlich alle, Neue Welten und so. Ja, wir wollen auf zur weiß nicht genau was diese dinger hier alle sind aber der weg mal setzen und nun fliegst von dir los wegpunkt sl p01 ja, habe ich noch nicht hier so auseinandergesetzt mit dem gummischiff aber wir sehen ja jetzt was los ist wir wir haben ja sofort abgebrochen als wir auf dem weg zu twilight -Town waren ne? also weiß auch nicht okay wir haben mehr oder weniger so freie auswahl wo wir hinfahren können cool 1 kann ich heute fliegen schnell unterwegs wird gerne ein wenig schneller von punkt a nach punkt b gelangen dafür gibt es folgende Möglichkeiten: nebenstreifen nebelstreifen gibt dich in einen tunnel aus licht raus mit hoher geschwindigkeit durch die ganze nähe verlassen indem du allein zu eins gedrückt hältst. Okay. kämpfe sei vorsichtig wenn die herzlosen Marking auf den gummi radar sie eine solche Markierung an wird ein Kampf ausgelöst. Spielbedingungen sind im Kampf kommt Kampf verschieden. Die Regeln finden du in den linken um den Bildschirm weg. So der Kampf beginnt wenn der auf den Schwierigkeitser zeigt dir an, wie schwierig. Ja, okay. Oh, ja. Die Steuerung ändert sich geringfügig wenn ein Kampf beginnt. Neige, um nach oben und links rechts bewegen. Oh, schenke sich so folgen ist eine punktzahl okay jetzt wieder klassisch der ja, klassisches gummi steuerung okay richtig geil Gott. Aua so viele herzen ja macht richtig bock mal wieder hier vielleicht ich, ich, sagt einer dieser leute die ehrlich gesagt hier äh, Gummischiffkämpfe schiff kämpfe also <lacht> nichts dagegen vor allem die in king mal zwei die man auch so was ich gerade mache aber Gut. Wir haben auch irgendwie eine Stufe als Gummischiff, ne? Ich habe oben rechts Stufe 1, also. Ich finde so gut, dass man so viel bekannte Musik hat. Okay, ich weiß nicht, wie man nach vorne Ich weiß nicht, wie man nach vorne fliegt, also. man da sagen. ein und ein Titel halten. Neue mission verfügbar. Okay. Ja, um zu beschleunigen. Okay. also ja, so fliegt man. Da kann ich irgendwo gegen crashen. Lö. Okay cool. Das war cool hier Was sind hier so Kugeln? Die waren auch für Karte glaube ich ne. Lo für das Auswandern von Genoa und Erkunden des Ozeans dazwischen hält schnell zu manchmal Kugeln oder andere Belohnungen. VTP Items einzigartige Items. Okay, mit, ich muss L1 einmal antippen und dann liege ich. Jetzt wir erhalten Sehen als sie nur auch waren von dem freischalten Sie auf Stadt werden, um sie zu aktivieren. die schaltkreise gerade ein ja schon so lernen ist auf die Zahnräder um die nicht plus okay Dann haben wir gewonnen, alter. Und sind abgeschlossen. Auszeichnung. Ja, aber richtig Bock. Also, sagen, der eigene Welt jetzt zu erkunden im Gummischiff. ich mal ein bisschen erkunden kunden ein bisschen ja umwiesen habt nicht ja nichts dagegen oder das ist ein kristall wie so ein klassischer fein kristall kristall fragmente sind immer im Ozean dazwischen verstreut sondern in ein schatz um ihn wertvollen bauplan plus belohnt zu werden Ach, komm, wir sind schon da. Ja, komm, gehen mal rein. Ich habe viel zu viel Spaß damit. Ich kann dann halt noch stundenlang spielen, habe ich gesagt. So Und ich könnte allgemein das spiel noch lang spielen, was ich auch wahrscheinlich machen werde, weil äh, ich habe Angst gespoilert zu werden. Ich habe schon irgendwie meine Empfehlung irgendwie so ein Video gehabt, hier Kingdom Hearts 3 Secret Ending. War zum Glück irgendwie nichts irgendwie so spoilermäßig hier auf dem Thumbnail oder im Titel oder irgendwie sowas. Aber ja geil. Zwei Tage nachdem das Spiel rausgekommen ist, und YouTube empfiehlt mir natürlich hier das Ende von einem Spiel, was ich erst seit ein paar Tagen ab. Geil. Also ja, ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil sonst irgendwann wird dieser eine, dieser eine YouTuber hier so ein Video hochladen, wo ein riesiger Spoiler drin ist muss natürlich auch schon jeden youtuber der irgendwie kingdom Hearts 3 Let's letzten direkt die abonnieren weil sind schon wieder dutzende spoiler wahrscheinlich drin ja da wird hart in den nächsten tagen wochen Twilight town übrigens die stadt kennen war <lacht> Hm. You mean about Maleficent and Zigbar? That's so, the that? others ja, have already got enough on their plates as it is. Why go stressing them out? To handle a couple old Adversaries? Old But doesn't that thing Pete said bother you? Come on, we're talking about Pete. That means it's probably no big deal. Oh, Oh, ich würde schwungern wissen, was da drin oh, cool. ist. Die Trams feels like it. Maybe you're feeling what Roxas feels 'cause he misses home. Mhm. Mm Actually, I ran into Roxas in the Sleeping Worlds. It was like seeing into his heart for the first time. Oh -ho. It was a test to see if your data version was ready to face the hurt that you carry inside. Was I ready? I do know hurt. When I lost Riku and Kairi, and later when I lost the Keyblade, and you guys had to go on without me like this. Having no one to turn to was the worst kind of hurt. But that just shows how much you mean to me. Carrying around a little hurt can't be all that bad. Hurting is part of caring. He sounds like dinosaur again. Of course, any Sora is still Sora. So wait, if Roxas feels something, then we're in the right place. Roxas, I'm gonna find you. du suchst du unseren gebiet deswegen stimmt ja Roxas das war ja jeder jeder ist mitglied der organisation war ja irgendwie ein anführer von ein typen niemande das ist mal schon mal sein freunde so also mein kopf und seine volle mp leiste also machen wir mal machen wir das mal. traumfängerzeit wird immer größer. Ah okay, verstehe. Wird größer erstmal und dann spuckt alles wieder aus. Dann sind ich einfach alle Traumfänger eigentlich die hatte oder was? Gott Oh Gott, Snipers. Was heißt das? Ich weiß hier. Was Ich habe ein Schild. Oh Gott, ich bin schon wieder leicht tot, wenn er so weitergeht. Einfach ein Das ist eine sehr komische Kameraführung. So also merkwürdig. Wie viele Gegner hier noch sind ey. Donald lebt immer noch. Goofy, nee, die leben gar nicht mehr, sehe ich gerade. Mach doch mal. Haben wir alle ein bisschen zu krass drauf, Leute. Und ein Feuer einsetzen, okay. Das ist diese Kameraführung. Da ja, kommt machen wir fertig. die oh die kämpfe sind gar nicht mal so einfach. Ey. Hm. Noch noch bis Level 10 hochleveln müssen. Was You sure it wasn't the wind or something else? Stimmt, ich hab die nichts gehört. Ihr seid ja nicht so wichtig wie. Ich. I'm pretty sure. Where they come from? Oh. Get the ice cream later. What? What? Hold up. See voices. Wa. <lacht> sind mal nicht die gleichen Stimmen, oder? What? Hainer? Pence? Olette. <lacht> Oh, das ist einfach als allererstes gesehen haben von Kingdom Hearts 3 damals. Oh, ja. Ich noch mal erwähnen, dass wir diesen Kampf gerade noch halbwegs lebend. Oh Gott! Oh, geh weg! Ja, das ist die halt Musik aus meinem Intro. Nur also mein Intro, ne? Komm her. Jetzt fällt euch auch. Kommt hier mal, her, ich ist das ding nicht so einfach wie damals hier mit rico schaffen wir noch nie im leben Aber wir haben ja eine andere ich glaube natürlich schaffen wir nicht Oha. wir sehen euch mal annähernd in der lage dinge fähig zu machen habe ich das Gefühl. Aber ja wir haben auch voll viele Massenvernichtungsangriffe. naja oh, Ich mal zum Königsanhänger. Vielleicht ein bisschen stärker. mal im Leben. da <lacht> wie viele Balken das dinge hat wir sind früh aktivieren sollen glaube ich eintreffer und ich bin weg ich kann gar nicht wegrennen wenn ich wollte ja Was zum teufel ist auch so wie ich schon verrückt bin in diesem spiel ne? also am anfang noch aber ich versuche jetzt richtig hart hier durchzukommen Oh, ich sein. Man macht ja einfach nur irgendwas komplett falsch. Ich so gesagt, hat gedacht ja. Ne ja, ich glaube, das macht ein bisschen einfacher. Aha was da hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wer hat ganze Dinge ja schon erledigen müssen. Ich weiß nicht mal ich sie der ja, kamera ist aber der umgebung mal ein bisschen heilen das war das gebiet hier exakt gleich gebiet nicht gut <lacht> war voll nah dran irgendwie das Ding zu erledigen wahrscheinlich ne <lacht> oh, ich fasse das wieder einfach nicht <lacht> <lacht> <lacht> ah, Nice fighting, thanks, Sora. Heyner, Pence, Olet, it's been ages. What? It hasn't been that long. Woof! Donald <lacht> Goofy, how are you? Real good. Held there, all So does this mean that weird stuff's going down again? You kidding uh. Pence? When have we ever seen a tornado of shadowy blobs before? <lacht> ich sagen, das war schon ein bisschen Ist das weird. This is unprecedented. Hmm, I guess it is. The creatures from the last time were bright white. Diese Dinge müssen neu sein. Oh, Stimmt, Kindergarten, Schatzlose. Ich kann nicht kaum erwarten, nach Sleuthin zu kommen. Wir sind bereits mit dem Schulprojekt fertig, Alter. Was auch immer los ist, du wärst nicht hier, wenn du keinen guten Grund hättest. Welcher? Nun, eigentlich suchen wir nach Roxas. Roxas? Das ist lustig. Ich kenne keinen Roxas, aber mm. der Name klingt vertraut. Maybe we bumped uh, <lacht> mit der friends with another version of you. Hmm? This photograph. Yeah. We've got the same one. Oh yeah. <lacht> ich will the jetzt mal mit uns like spot the differences puzzles except really easy I guess in that town we're friends with this Roxas person Sora let us help you track Roxas down hm. really sure he seems like a pretty cool guy <laughs> yeah he is great then let's all go ask around town if alternate dabei if ich Roxas, bin dieser guy dieser alternate other folks did too mm -hmm. sora you three should go to the place in the photo it's the old mansion the three of us will cover places in town thanks oh yeah i got this phone thingy that takes pictures <laughs> what want to snap a photo while we're all here sure that's a great idea <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah>. okay, <malzation. laughs> Hm? Wait, who's taking it? Da ich mir auch was fragen, was? Mm. Ah, to hey, tough luck. You drew the short straw. It's okay. I'm sitting out of the photo with you, Donald. <laughs> Everybody smile. <laughs> wow, that came out great. Oh, a lucky emblem. What lucky emblem? Oh, yeah, they are huge right now. Supposedly, these things are hidden all over town. Ich wusste, irgendwas hat damit auf sich. Ich wusste, es. ich habe schon so viele gesehen davon. nicht. Okay. Mansion. We'll catch up. Got it. fotografie in ah, okay. dein foto ab und speicher in dem oder das ist automatisch gut zum leben und andere beachten jetzt fertig weg die sich gerade im bild befinden und setzt sich mittels entsprechender anzeige darüber in kenntnis fährt sich gelb wenn die kamera in die richtige richtung ausgerichtet sind auch für korrekte da. Recht sein, dass er was ist, gerade registriert. Ah, Controller. Plus. Das ist jetzt ein Dings. Hey, noch die in hier? Entschuldigung. Wir können Dings hier kaufen und gummi No, erstmal erkunden, Goofy, ganz lokal. Nicht stressen, ja, okay. Ist sehr viel belebter als in Nummer zwei, finde ich sehr gut. Dann schauen wir uns hier erstmal um. Da war ja nicht auch in der Truhe, wo meine ganzen Leute gerade als der Kampf ausgebrochen ist. Da so, habe ich irgendwas Neues gelernt: MP-Blockade. Da bildet dass ich deine mp aufladen sobald sie aufgebaut sind What? warum sollte ich so weit ausrüsten wollen ich bekommen Ach ja ich habe wieder bekommen ne? ha. wieder hier. und Packen wir potions hier noch rein. Aber es war nie. Dann schauen wir uns erstmal hier oben. Es ist nicht so weitläufig wie der Olymp. Also hoffentlich finden wir hier eher die Schatztruhen wir sind die alle hochgekommen? What? florida bauer da brauchen wir für Dings. Cool, Kavi eine Popcorn. Okay, das sah aus wie, okay, das ist mehr so eine Dings hier so, asiatische Verpackung hier für so dingens Hey. hey I think that's Oben. Hm. Ah, selfie ja, sehr gut jetzt weiß ich jetzt was diese dinger mit sich ich wusste man kann die irgendwie sammeln oder irgendwas damit machen war einfach zu auffällig man so schön, so riesige Welten hier. Ja. Zu erkunden, das ist richtig hammer. Was? Was? Was ist das denn? Ich mich hier insetzen. Oh, oh is there some kind of watch up there on the screen? I don't know. Let's check it out after the movie's over. Komm mal, ich kann hier angucken. Oh, I can watch this one over and over gehe und so hey. mehr pushen könnte man, würde man auf den leinwand ziehen aber scheint nicht ist so schön viel ne? macht so geil bock ey. ich habe keine ahnung hier müsst ihr müsst halt als herren aus sein ne loch da zum herren äh ist nicht mehr da hat Normalerweise kommen wir doch zum herren aus jetzt nicht mehr anscheinend I hope we can find who knows ja glaube ich auch hoffe ich auch <lacht> eigentlich so, guck mal, mal woanders kommen man da irgendwo hin Und das ist ein neues gebiet Weltkarte, nein. Kommen denn zum aus jetzt zum Herrenhaus jetzt? Ist nicht mehr der gleiche Weg wie damals. Na ja, gut, dass niemand sich hier irgendwie Sorgen macht hier, dass hier ein Junge einfach so überall durch die Gegend springt. Wir müssen ja durch, wir müssen erkunden. Wir müssen noch gucken, was hier ist. da sind halt Risiken, die man als freundspieler auf sich nehmen muss. so also kommen wir wahrscheinlich zu Dings hin, Herzlose! Herzlose! Sowieso noch mal ja gut doch Geht nicht immer so, wie du dir hat vorstellst, okay? Oh Gott. Wow. Okay, aber diese Feuerattacke? Ne, nehme ich an. Hat. Kanalisation genau war sehr weitläufig. So wird sie beschrieben im zweiten Teil. Ah, Guck mal, wo wir jetzt sind, jetzt Hallöchen. Gezählt. Na gut. Okay, weiter mal hier. essen. Oh. oh, hey, die kennen wir doch. What do hm. Wir seit dem tiefen Dschungel nicht mehr gesehen. Look, on that The oh no. angst alter wir haben dich schon bald runter Ach, ich vergesse gleich also ich auch so, okay wo seid ihr zeit für euch so. ah, ich bin betäubt dann habe ich auch wenigstens heilmagie dürfte ja wohl hoffentlich bringen ob ihr runter oder Donald, mach halt macht euch fertig übersetzung halten nein ich wollte kopie bombe einsetzen Cookie natürlich steht immer wieder nur einer da ich bin schon wieder betäubt ich nehme an tot hat er jetzt mit lange? Foto machen <lacht> ah. soll das mit helfen, mit euch machen verdammt okay wenn ich also näher tut noch behalten cool die äh, Verwandlung noch behalten, wenn ich die Waffe mittendrin wechsle. Okay, gut. Hi. Well, take care. Whoa, what, what is, uh, Whoa. What? Lucky. That little fella's parked on your head. Huh? Would you cut that up? Sarah, that You know, maybe he wants you to pick up the fruit for him. Okay, that's fine. But I can do it by myself. I just need to collect the fruit. Right then. So, what are you gonna do with all this anyway? Huh? Warte hm? ihr seid doch auch Tiere. Well, okay. You be careful going home. See you around. Let's Stop the Mansion. Dann gucken wir mal. Gibt's da noch irgendwas? Weller seem happy. Oh, da sind schon wieder welche. <lacht> Ja! Ja! Ja! Ja! Verstehen noch nicht wie die meisten von den Dingen funktionieren aber macht schon bock natur gesehen mal hat ganz essen hat wir aufsammeln wird wichtig für diesen kleinen kollegen irgendwann das melken wir sollte auf jeden fall jeden gegner mit nämlich ich treffe Dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün. das war geplant wer okay. hat gesehen okay gesehen. dünn, dünn, dünn, dünn, raus. Aber dünn, Okay, dann würde ich sagen, wir beenden im Part hier. In der nächsten Folge guck mal, was es damit auf sich hat. Und ja, was es da noch so zu tun gibt. Da ist ein Speicherpunkt, sehe ich gerade. für Karte. Perfekt. Dann spreche ich auch mal hier. Und in der nächsten Folge gehen wir mal da rein. Ne? Gut, ich bedanke mich jetzt für Zuschauen. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. hinterlassen liken Like, und ein ein Kommentar. Das wäre richtig lieb von euch. Ciao, ciao.